Und um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website hier unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen, damit Sie sicher darauf zugreifen können. Jetzt werde ich Ihnen sagen, was Heater Pro X ist und ob es wirklich funktioniert. Es ist eine leichte, vollständig tragbare Kühlbox, die jeden Raum in nur 30 Sekunden kühlen kann. Aber was den Heater Pro X zu einem echten Gamechanger macht? Ist sein kompaktes Design. Sie können es überall hin mitnehmen. Alles, was Sie tun müssen, ist ihn einzuschalten, die Temperatur einzustellen und ihn die ganze Arbeit erledigen zu lassen. Es ist sicher in der Nähe von Kindern und Haustieren, da es einen Überhitzungsschutz hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren und Klimaanlagen fügt dieser Kühler der Luftfeuchtigkeit hinzu, um zu verhindern, dass Haut, Augen- und Nasenwege austrocknen und gereizt werden. Etwas sehr Wichtiges ist, dass der Heater Pro X eine Garantie hat und Sie das Gerät wirklich testen können. Und wenn es Ihnen aus irgendeinem Grund nicht gefällt, geben Sie Ihnen Ihr Geld zurück. Also ja, Sie können diesem Produkt vertrauen. Tatsächlich gibt es viele Menschen, die großartige Erfahrungen mit dem Gerät gemacht haben. Und das kann man auch haben. Außerdem ist es super einfach zu verbinden. Sie stellen die gewünschte Temperatur und Geschwindigkeit ein. Sie können auch bestimmen, wie lange es dauern soll. Das Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie es fernsteuern können. Wenn Sie daran denken, es zu verwenden, können Sie es ohne Angst verwenden, da ich sicher bin, dass Sie damit ein gutes Ergebnis erzielen werden. Seien Sie einfach vorsichtig auf der Website auf der Sie es kaufen, damit Sie nicht auf Betrüger hereinfallen, die gefälschte Produkte kaufen. Um Ihnen zu helfen, habe ich hier in der Beschreibung dieses Videos die offizielle Website von Heater Pro X mit der Garantie verlassen, dass Sie darauf zugreifen können. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag!